Hey Leute von heute und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial-Video von mir, dem Noncrafter. Und heute will ich euch zeigen, wie ihr euch selber coole Intros kostenlos auf dem Handy und ohne Wasserzeichen erstellen könnt. Alle Intros, die ihr momentan im Hintergrund seht, habe ich auch über diesen Weg erstellt. Viel Spaß! Um diese Intros zu erstellen, braucht ihr nur diese eine App hier, Intro Videomaker. So, nachdem sich die App dann geöffnet hat, seht ihr da oben schon irgendeine Vorschau von einem Intro. Diese sind allerdings meistens nur in der Pro-Version vorhanden. So, dann habt ihr hier diese ganzen Kategorien in dieser App. Und da sind dann manche in der Free-Version und bei manchen steht dann Pro dabei. Die könnt ihr dann nur nutzen, wenn ihr die App gekauft habt. Allerdings ähm, ist in der Free-Version sonst alles gleich. Halt nur, dass ihr diese Intros nicht nutzen könnt. Und ähm, man hat kein Wasserzeichen oder sonstige Sachen, die oft bei sowas dabei sind. Ähm, genau, dann in den Kategorien habt ihr dann mal mehr, mal weniger Intros. Und ja, ich nehme mal das hier. Das sieht ganz gut aus. Dann wartet ihr, bis das geladen habt, hat und könnt es euch hier einmal angucken. Unter dem ersten Tab könnt ihr die Farbe ändern. Allerdings funktioniert das nicht richtig und dann wird teilweise nichts eingefärbt oder alles in dieser Farbe eingefärbt und das sieht am Ende nicht schön aus. Hier könnt ihr dann euer Bild reinmachen, das ihr da haben wollt. Ich nehme einmal das hier. Hier könnt ihr das Bild zuschneiden. Allerdings solltet ihr das immer ähm, quadratisch zuschneiden, weil sonst wird das Bild verzerrt. So, jetzt haben wir unser schönes minecraft kaffendance meme drin. Hier könnt ihr noch die Geschwindigkeit ändern, falls es euch zu langsam oder zu schnell geht. Hier könnt ihr dann endlich die Texte ändern. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig schreibe. Egal. Und ähm, hier dann noch die Font ändern, also die Schriftart. Da gibt es ein paar. Ich finde, die passt aber eigentlich so am besten. Hier mit dem Plus könnt ihr die Größe ändern. Und den Text auch noch ähm, rummoven. Hier könnt ihr das Ganze noch dick oder so schräg machen. Und dann könnt ihr hier den zweiten Text bearbeiten. Wenn der euch nervt, so wie mich, dann ersetzt ihr den einfach durch Leerzeichen und drückt einmal auf Größer oder auf Kleiner oder bewegt den, dann verschwindet der, weil mich nervt der zweite Text manchmal. So, im vorletzten Tab können wir dann hier solche Effekte adden. So ein Glitch-Effekt zum Beispiel, der gar nicht dazu passt. Oder so ein Analog-Effekt, der auch gar nicht dazu passt. Oder wave das finde ich meistens eh generell ein bisschen nervig, diesen Effekt. Oder man sieht die Effekte schon gar nicht mehr so. Vision. Es passt an sich ganz, wie ich finde. Dann könnt ihr noch machen, wie es einfädet oder ausfädet. Ich finde, das hier passt vielleicht ganz gut. Schauen wir mal. Ja, nehmen wir das einfach mal so. So Leute, tut mir leid, jetzt habe ich noch ganz kurz eben etwas vergessen und zwar, ähm, deswegen habe ich jetzt ein neues Intro, das noch nicht bearbeitet ist, könnt ihr unter dem letzten Tab dann noch Musik hinzufügen, da gibt es auch wieder unterschiedliche ähm, Kategorien, wartet ihr bis ihr das geladen habt, jeweils, und dann könnt ihr immer ein fünfsekündigen Ausschnitt daraus auswählen und wenn die Musik länger ist auch auswählen von wo dieser 5-sekundige Ausschnitt ist keine Ahnung nehme ich das mal dann wartet ihr bis das ganze Video gerendert wurde und dann habt ihr so einen kleinen Preview dann steht da unten schon dass das Intro in in dem Content-Video-Folder auf eurem Handy gespeichert wurde. So Leute, das war's es dann auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und weitergeholfen. Wenn ihr ein Tutorial zu einem 3D-Intro haben wollt, dann schimpft auch mal da oben dafür in der Infokarte ab. Ja, das war's dann schon mit diesem Video. Ein Abo-Line, ja das, wir einen Daumen auch. Bis zum nächsten Mal und ciao!